Let the future talk. Überlasst uns mal die Zukunft. Powered by Die Mutmacher bei. Beim heutigen Future Talk begrüße ich ganz herzlich Lina und Sibylle.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 Wir sind vor allem als Coaches da und helfen ihnen bei der Erarbeitung. Es gibt das Besondere ist vor allem auch die Generationenvermischung, dass wir auch Erwachsene einladen dabei zu sein, die sagen, sie haben das nie verstanden, zum Beispiel in Mathematik und wollen es jetzt verstehen, dass die dazukommen können und mit den Schülern einfach ein Teil der Gruppe sind und es mitarbeiten. Das ist mal so die Grundidee auf jeden Fall. Genau. Okay.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 glaube, dass sie das sehr brauchen, vor allem den sehr persönlichen Kontakt und auch sich das gegenseitig beibringen. Mhm. Ähm, jetzt hast du, Sibylle, mir ja schon die nächste Frage fast aufgelegt, ne? so die Lina als Tausendsasser, was heißt denn das genauer, was machst du alles, Wie, was ist überhaupt so ein bisschen dein Background auch?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 Und dann hatte ich die Möglichkeit, auf eine Fußballschule zu gehen, weil ich recht viel Fußball spiele oder gespielt habe, jetzt nicht mehr. Und war halt ein halbes Jahr dort und ich hatte bis auf zwei Fächer, die ich in der Modeschule hatte, alle Fächer dort nicht. Und beim Wechseln musste ich eigentlich für alle Fächer eine Prüfung machen und in Englisch, das hatte ich halt schon, das war auch das gleiche Fach. Das, da konnte ich eigentlich keine Prüfung machen und ich hatte einfach einen Englischlehrer, der mich, ich weiß nicht, ob er mich nicht gemocht hat, aber... Egal, was ich getan habe, und ich war nicht gut in Englisch, aber für die vier hätte es gereicht und die Grammatik war positiv, aber das Mündliche, ich weiß nicht, das hat ihm einfach nicht gereicht, egal, was ich gemacht habe. Und dadurch, dass ich eben davor in der Modeschule war, ist man so ein außerordentlicher Schüler. Man kann in Fächern, die man eben nicht hatte oder ähnlich, wie mir was Mathematik und Spanisch. Weil das eine andere Art der Mathematik war, konnte ich dort keine Prüfung, also konnte ich einfach war, wurde ich nicht beurteilt in den Fächern und ich hatte, da ich in Englisch negativ war, drei Jahresprüfungen machen müssen im September und ich bin dort in dieser Schule jeden Tag eineinhalb Stunden hingefahren, weil das in Bad fürs Lau war und eineinhalb Stunden zurück. Und dann habe ich einfach beschlossen, dass das, also ich bin dann eine, ich wollte eigentlich das wiederholen. Und dann eine Woche vor Schulbeginn ist, irgendwie bin ich total zusammengebrochen habe nur noch geweint weil ich kann nicht mehr. Und dann haben wir noch eine Woche vor Schulbeginn eine Hack gefunden. Und im Nachhinein bin ich total dankbar, dass das so passiert ist. Ich meine, natürlich war es keine schöne Erfahrung und ich bin wirklich in einem halben Jahr, ich habe echt gedacht, dass ich, ich weiß nicht, kurz vorm Burnout oder so, oder so ich habe nichts mehr neben der Schule getan, außer Fußball spielen. Es ging mir wirklich extrem schlecht, aber auch genau aus diesem Grund, weil ich nichts anderes mehr hatte. So als ich mich nur noch auf das Schlimme konzentriert habe quasi und immer nur gekämpft habe und es ging sich eben nicht aus. Und das ist auch eine Erfahrung. Danach wird auch bewusst, dass es einfach nicht darum geht, ob es sich ausgeht, sondern einfach, dass du das, was sich ausgeht, so gut wie möglich machst und einfach Spaß daran hast. Und eben die Hack war irgendwie wie eine Rettung dann. und da. Bin ich dann voll aufgeblüht? Da wurde ich gesehen im, im Fußballgymnasium, war es einfach so, ich war dort und es war, man wird einfach nicht gesehen von den Lehrern. Es war wie, als, ich, es gibt einfach Menschen, die sehen einen und welche, die sehen einen nicht, egal was du tust. Und ich bin da gestanden und ich war davor, ich habe dort in der Alternativstühle wochen, wöchentlich Präsentationen gehalten. Ich bin das total gewöhnt und habe kein Problem, vor über 100 Menschen zu sprechen. Aber in dieser Schule habe ich zitternde Knie von meiner Klasse bekommen. Ich konnte nicht einmal von meiner Klasse reden, das war schrecklich für mich. Und dann in der Hack war direkt die erste Präsentation und ich wusste, okay, das passt. Da habe ich geredet und auch jetzt, wenn ich dort was präsentiere, ich habe kein Problem, ich, ich rede einfach. Und ich glaube vielleicht, dass es das auch, jetzt, wenn ich jetzt noch drei Jahre habe, für die ich jetzt nicht so begeistert bin, weil ich doch schon weiß, was ich machen will und gern schon früher was machen würde, was mir halt Spaß macht. Ähm, was trotzdem, habe ich durch das Wiederholen trotzdem wahnsinnig Erfahrung Erfahrungen gesammelt und nicht das Gefühl, oh Gott, ich habe ein Jahr verloren. Sondern genau deswegen kann ich jetzt sagen, okay, ich war in sechs Schulen, aber ich weiß genau, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Genau, also ähm, ich war drei Jahre auf einer Alternativschule, wo ich halt auch ziemlich viel Gruppen geleitet habe. Schon im jungen Alter, also mit elf Jahren, habe ich teils Gruppen mit 17-Jährigen drin geleitet und habe auch ähm, da einfach viel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 Und da kommt es dann vielleicht auch zu unserem Namen, Aha-Lernen, das sind eben so Aha-Erlebnisse. Und den Namen hat die Sibylle vorgeschlagen, waren wir im Stadtpark spazieren und dann und das war für mich ganz klar, dieser Name ist es, weil es genau darum geht, diese Aha-Erlebnisse zu haben, um es sich eben auch langfristig zu merken. Aber langfristig merken, bei mir sind jetzt ungefähr eine Million Fragen aufgetaucht und ich hoffe, ich merke sie mehr an, weil ich gerne so viel wüsste. Aber gehen wir mal so Schritt für Schritt, was du jetzt quasi schon verraten hast, als eine der, der vielen Dinge, wie du offenbar diese, diese Erlebnisse ermöglicht, habe ich so herausgehört.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 vor allem mal halt schauen, okay, was können sie überhaupt schon? Weil oft scheitert es daran, dass sie denken, dass sie nichts können. Und in Wirklichkeit können sie dir die Hälfte eh selber erklären. Oder haben dann halt so Panik vorm Lehrer, weil da irgendeine blöde Situation mal war, dass es das nicht mehr geht. Und es geht vor allem eben auch darum, dass man sagt, okay, wie stärken wir die Schüler so, dass sie auch dann in den Situationen in der Schule besser damit klarkommen. Und es soll einfach quasi, oft ist es eben auch das Thema, okay, ich muss in Nachhilfe gehen, um das, was mir eh keinen Spaß macht, noch mehr zu machen. Es soll ein Ort sein, an den die Schüler hinkommen und sich freuen, hinkommen zu können. Und ich habe in Englisch, also jetzt habe ich gar keine Probleme mehr. Ich hatte vor ein paar Jahren Probleme und hatte auch einen Lehrer, der mich leider gar nicht gemocht hat. Also hätte ich tun können, was ich wollte, wollte mich einfach nicht durchlassen. Habe ich auch viel Nachhilfe genommen. Und ich habe immer mehr in den Widerstand bin ich gegangen und es hat gar nichts gebracht. Und es ist immer schlimmer geworden. Und ab dem Moment, wo ich mich damit begonnen habe zu entspannen und jetzt so eine geniale Englischlehrerin habe, ist es einfach ganz anders geworden. Und ich glaube, es, und seitdem verstehe ich die Sprache und ich habe gar keine Probleme mehr. Mhm. Und ich glaube, es geht eben darum, dass ich glaube, es ist auch unser Herzenswunsch, für, dass wir auch die, den Schülern helfen, sich zu entfalten und ihr Potenzial zu entfalten. Und ich denke, man kann sich mit nicht allem anfreunden und auch aus allem das Beste machen.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 bitte melde dich bei mir, ich würde sofort was unterrichten für euch. Und es würde mir so einen Spaß machen, weil die, diese Vorstellung, so mit Leuten zu arbeiten, so viel so gefällt. Ich habe total viele Lehrer, die, meine persönlichen Lehrer sogar, die sagen, boah, wenn du da jemand brauchst, bitte melde dich bei mir. Und ständig lerne ich Leute kennen, die sagen, bitte melde dich, wenn du das brauchst. Also im Endeffekt, wir haben jetzt gesagt, wir, wir haben uns noch nicht vor so langer Zeit gestartet. Ähm, also ein halbes Jahr und wir machen ganz viel an der Website und probieren halt gerade, viel eben so Marketing vor allem zu machen mhm. und davon zu lernen und eben dann ist alles möglich. Also eigentlich jedes Fach, momentan eben Mathe vor allem, weil wir gesagt haben, wir wollen mal damit beginnen, weil wir uns da am besten auskennen und dann ist alles möglich, weil es eben vor allem, ich glaube, das, der wichtigste Punkt ist, dass Sie sich ja selber arbeiten. Es ist nicht dieses, jemand steht vorne und erklärt alles, sondern was kann ich und wie erarbeite ich es mir? Und dadurch werde ich es auch später mir selber erarbeiten können. Mhm. Ja. Ich möchte dazu sagen, dass die Lina alles allein gemacht hat. Sie hat sich beigebracht, wie man eine Website erstellt. Sie macht das alles, sie hat das Logo, Das haben wir schon drüber geredet, aber die hat das alles selber gemacht. Ja, Ich bin am Computer eben gar nicht gut, das ist nicht meine, meine Stärke. Und sie macht das so toll und so diszipliniert und strukturiert. Das ist wunderbar. Uh. Also, Ilena, bloß nicht irgendwie die eigenen Fähigkeiten, ja. nicht unter den Scheffel stellen oder so. Ich meine, es ist wirklich toll, was ihr gemeinsam äh, auf die Beine gestellt habt und auch, äh, was du machst. Ja, Und ich finde es ja auch immer wichtig, dass man jetzt positive Rückmeldungen, Komplimente und so weiter auch gut nehmen kann. Weißt? Also auch ja. dann zu sagen, hey, ich, ich freue mich darüber. Ja? Weil es stimmt ja. ja auch. Ne? Ich freue mich. Weil ich will nur nicht, dass sie sich schlecht macht, weil ich Mama. bin der Meinung, wir wir machen trotzdem alles entscheidende zusammen. Also das ist mir auch so wichtig, dass wir alles, was wir entscheiden, darüber reden wir und alles passiert auf gemeinsame Entscheidung. Mhm. Und es tut mir halt damit leichter zum Beispiel, aber ich finde, dass es trotzdem unsere Entscheidung ist. Okay, dann sprechen wir doch auch gleich über eure Zusammenarbeit, auch dieses Zusammenarbeiten über Generationen hinweg, das finde ich ja auch super spannend. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass man sowas nur macht, wenn man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 ja, es ist immer ein spannendes neues Bild, sagen wir mal so, das sich zusammensetzt. Ich weiß es auch noch nicht, wir wissen noch nicht sehr viel. Ja, also wir wissen viel, aber noch nicht so viel über die gemeinsame Arbeit außer Vorbereitungszeit können wir noch nichts sagen.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 Also zum Beispiel eben, probieren wir auf soziale Medien recht viel zu machen. Auf Facebook haben wir glaube ich mittlerweile schon 400 Follower und probieren da einfach recht viel über diese Dinge mal zu verbreiten. Weil ich, das ist einfach schwierig, schwierig, also die schwierigste Arbeit, sind wir sehr ehrlich, Leute zu finden, weil, ja. Wie und wo findet denn diese Nachhilfe statt und wie lang dauert sie, wie umfangreich ist? sie? erzählst vielleicht ein bisschen auch darüber. Um, es ist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 Das halte ich für ganz wichtig, dass sie überhaupt einmal offen sind und bereit sind, frei von Stress überhaupt zu lernen. Wir wissen ja alle, wenn wir sehr gestresst sind, geht nichts ins Hirn, weil wir nicht wirklich denken können.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 Und ne? Herzensbildung. Herzensbildung ist ein altmodischer Begriff, aber ich liebe den sehr. Mhm. Ja, der ist schön an und für sich. Ja. Ja. Mhm. Ja. Äh, die Frage nach dem Ort ist noch ein bisschen offen geblieben. Ja. Wo, wo finden die Aha-Erlebnisse statt? Ja haben Einerseits haben wir jetzt überlegt, auch bei der Sibylle in der Wohnung mal für den Anfang und dann auch das Wimak, das ist in, um die Ecke im dritten Bezirk in der Traungasse gibt es das Werner International Music and Arts Center. Das sind zwei junge russische Schwestern, die wunderbare Musikerinnen sind, die mehrere Räume haben und sich freuen, wenn wir uns dort einmieten.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 Dann sprechen wir über den Aspekt doch auch ein bisschen. Lina, du hast eh schon erwähnt, dass ihr eben auch dann gesagt habt, ja, vielleicht kann man ja da auch ein, ein Business quasi draus machen oder so. Und du bist ja auch an einer Hack. Ja, ähm. also ich bin schon auch der Meinung, dass man für das, was man macht, also das klingt jetzt vielleicht arg, aber ich finde, man kann auch Geld dafür verlangen, wenn man was Tolles anbietet. Und wenn vor allem, wenn wir Menschen helfen, so... Ich kann, also ich selber habe halt zum Beispiel viel zu tun immer, was wahrscheinlich rausgehört und wenn ich dann sowas mache, dann bin ich auch der Meinung, dass so viel Energie wir da reinstecken, wir auch was dafür kriegen können und das auch okay ist, damit Geld zu verdienen und wir trotzdem im Vergleich zu anderen Nachhilfeunternehmen zum Beispiel noch viel billiger sind und eben auch von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, denke ich mir, dass wir damit sowas Tolles schaffen könnten und unser Ziel ist es auch auf jeden Fall trotzdem Rabatte zu machen, wenn du jemanden dazu holst, immer wieder Sales zu machen, Geschwisterrabatte und was auch immer. Also das ist uns schon sehr wichtig, aber uns ist es auch einfach wichtig, damit Geld zu verdienen. Und ich bin auch der Meinung, dass das okay ist, weil es gibt super viele Nachhilfeunternehmen und wir machen halt was noch genialeres und die Leute verstehen es besser. Also warum... Sollte man nichts dafür zahlen. <lacht> also, ah, also, ich glaube, das muss man auch gar nicht rechtfertigen oder so. Ähm, ich wollte eigentlich so in die Richtung gehen, nachdem du ja selber auch an einer Hack bist, ja, äh, also so auch ein bisschen zu sagen, okay, wie schaut euer Businessmodell aus und äh, welche wirtschaftlichen Überlegungen hast du quasi dazu, dass du da vielleicht auch ein bisschen erzählst. Also so dein eigenes an der Schule erworbenes Wissen auch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 für mich war eine Zeit lang, habe ich Buch, also Buchungssätze von der doppelten Buchhaltung einfach in meiner Pause halt ein paar gemacht. Das hat mich total entspannt. Das <lacht> vielleicht sogar super geklickt. Und nein, ich habe dann, also leider, aber das momentan mache ich eben, jetzt bin ich wahnsinnig froh über meinen Nachwuchsschüler, weil eben mit Buchhaltung, doppelte Buchhaltung auch gerade das Thema bei ihm ist und mir das wahnsinnig Spaß macht. Blöderweise ist das in der Schule. Also, ich mag meine Schule wirklich gerne, das möchte ich vorhin sagen. Ähm, es gibt einfach Situationen, wo du nicht gut vorarbeiten darfst, weil, wie soll ich sagen, dann Drohungen kommen, dass man das eben nicht machen darf. Das habe ich halt, nicht verstanden, was, was, was heißt das? In der Buchhaltung habe ich, also, hab ich einfach sehr gerne vorgearbeitet oder vorgelesen und viele Lehrer haben dann halt was dagegen, was, weil sie Angst haben, glaube ich, dass man es erstens nicht mehr mitkriegt und auch nicht mitarbeiten könnte kann. Und das ist allgemein okay, es ist halt dann langfristig, irgendwann verliert man halt die Lust daran, wenn man sich dreimal das Gleiche hat, und es eh schon kann. Sie durfte nicht vorausarbeiten. Ich kenne das aus der Schule. Man darf doch Kinder nicht einbremsen, finde ich. Ja, die wollten freiwillig weiter tun und sie der hat gesagt, das geht nicht. Ich meine, so, dass... Weiß das ich nicht, ob ihr es vorher gesehen habt, aber ich war irgendwie so, das gibt es ja. nicht, weil man dachte, vielleicht habe ich ja. den Begriff Vorarbeiten falsch verstanden. Nein. Also, Nein. Ich habe auch gemerkt, ich habe so die Luft angehalten, weil ich es nicht glauben konnte. Ja. Man darf Nein. nicht vorarbeiten, okay. Mhm. Ich habe viel vor allem im ersten Jahr gelernt in der Hack, was ich jetzt auch anwenden kann, eben zum Beispiel, dass ich schon überlegt habe, wie könnten wir das, das besten, am besten als Unternehmen gründen und was für eine Buchhaltung man dann machen muss und solche rechtlichen Dinge, die ich halt extrem interessant finde. Und im zweiten Jahr zum Beispiel war das mit dem Lockdown noch mal mehr und da haben alle so einen Stress gekriegt, dass wir teils halt acht Stunden am, am Stück Videokonferenzen hatten und ich weiß vom zweiten Jahr die Hälfte nicht mehr. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe dann irgendwann begonnen, halt probiert selber zu lernen, aber es war so ein Druck und die Lehrer haben probiert, allen Stoff zu machen. Man wird sonst nie fertig mit den Büchern, plötzlich sind wir mit allen fertig geworden. Ja. Mhm. Und da Viele auch. Ich kenne einfach viele, die deswegen die Schule dann abgebrochen haben. und Das ist einfach sehr schade. Und eben auch aus dieser Not heraus dass ich so viel gemerkt. Aber ich habe auch urviel Videokonferenzen. Also ich habe wöchentlich mit teilschülern aus der Klasse, die schon gesagt haben, können wir bitte fix was durchmachen wöchentlich, damit ich noch mitkomme, wöchentlich Nachhilfe gegeben in allen Fächern durch die Bahn durch. Und dann oft drei zugleich in der Videokonferenz und vor Tests sowieso immer durchgegangen alles. Mhm. Und ja, also das eben nicht glaube die, die Idee ist schon auch im Zusammenhang mit den speziellen Herausforderungen, die sich durch Corona ergeben haben, äh, entstanden, nehme ich mal an. Ne? Ja, voll. Ja, und ja. dass ich hier gemerkt habe, wie viel Potenzial, also natürlich unternehmerisches Potenzial da in dieser Idee steckt <lacht> und aber auch, wie viel Not es in dem Ganzen gibt und wie viel mhm. das notwendig ist. Und auch, ich glaube, auch mit meiner eigenen Not, dass ich einfach mit dem Schulsystem so schlecht zurechtkomme. Ich habe halt das andere Problem. Mir fällt viel zu leicht. Ich sitze da und langweile mich. Und das ist genauso schrecklich. Also ich, ich muss ehrlich sein, natürlich denken sich dann andere, was redet sie denn jetzt? Weil, kann doch nicht schrecklich sein. Aber da zu sitzen und das Gefühl haben, nichts zu tun, obwohl man genau weiß, was man tun will, ist halt auch nicht so angenehm. Mhm. Äh, Lena, was mich da sehr interessieren würde, äh, also du du tust dich schwer mit dem Schulsystem. Ja? Mhm. Und äh, das da denken jetzt viele Leute vielleicht, okay, ja, sowas sagen immer Menschen, die auch schl schlecht in der Schule sind. Ja. Äh, jetzt bist du auf der anderen Seite eine, du kannst ja gar nicht genug äh, lernen und äh, machen und tun, und du studierst nebenbei, du arbeitest nebenbei und so. Ähm, also bestimmt bist du niemand, der jetzt irgendwie einfach sich da nicht reinhängen will oder sonst was. Was ist denn deiner Einschätzung nach äh, da in dem Schulsystem das Schwierige, was macht es dir schwierig oder langweilig? Und hättest du Ideen, wie das anders sein könnte? Ich habe viele Ideen. Okay, also wieso habe ich mir das fast gedacht? Ich glaube, das wirklich, also was mir so vor den Kopf gegangen ist, ähm, wo du hast, was das größte Problem ist. Wir sind alle individuell, wir sind, haben alle andere Interessen, wir sind alle anders weit. Und ähm,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 Und dann haben sie uns die Handys davor abgenommen und wir hatten Wörterbücher zur Verfügung. Und ich habe mir gedacht, was soll ich tun mit meinem Handy, wenn ich eine Erörterung schreiben muss und eh ein Wörterbuch habe? Was soll ich googeln? Irgendwann habe ich, ich, ich habe mir wirklich gedacht, das kann jetzt nicht deren Ernst sein. Und habe hab sie halt gefragt, nicht weil ich vorhatte zu schummeln, weil was soll ich schummeln? Ich kenne das Thema nicht, gar nicht. Ich gesagt, naja, es gibt Leute, die die Argumente googeln. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann es sein, dass ich so, also dass in Deutsch mein größtes Problem ist, Argumente zu finden für das Thema, über was ich schreiben muss. Ich meine, da, das ist einfach ein Problem für mich, wo ich mir denke, es kann doch nicht wirklich sein, dass sie die Handys wegnehmen, weil man das Problem hat, nicht zu wissen, über was man schreiben soll. Wenn man sogar so viele Vorlagen hat. Und da habe ich mir echt gedacht, dass es, das war für mich so ein Moment, wo ich mir, wo ich, mir quasi bewusst geworden ist, wie verrückt das ist. Und ich denke einfach, dass es mehr ein Partnersystem als ein Lehrersystem braucht. Wenn man sich das überlegt, wir haben über Staatsformen gelernt in der Schule. Was wär, äh, wäre die Schule für eine Staatsform? Was, <lacht> so, wenn man darüber nachdenkt, natürlich grenzt es mit gewissen mit SG, ähm, also mit den ganzen Schülervertretungen und so auch in eine Demokratie, aber wenn man sich es genauer anschaut, was ist das Lehrer-Schüler-Verhältnis?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 ich denke auch nicht, dass das für alle steht. Das muss ich auch gleich sagen. Ich denke, wie gesagt, wir sind individuell. Es wird welche geben, die am liebsten da sitzen und am besten haben, wenn es jemand vor ihnen erklärt und vor ihnen sitzt und ihnen einfach alles erklärt. Aber das passt nicht für alle. Und vor allem dieses Testsystem. Also ist es wirklich gut, dass jemand, der eigentlich mit uns das lernen soll, uns dann auch abprüfen muss. Der kann doch gar nicht mit uns auf einer Ebene sein, wenn er uns danach auch noch beurteilen muss. Und ich glaube, das sind ein paar Punkte, die... Ich, vor allem Freunde, die dann in skandinavischen Ländern ein, Jahr Aus-, ein Auslandsjahr gemacht haben und dort in der Schule waren, die zurückgekommen sind und die davor auch nur Einzelschüler waren, die total waren, also fasziniert waren und waren, ich weiß nicht, wie ich diese Schule hier noch aushalten soll. Wieso verändern wir nichts? Was sagt denn die erfahrene Pädagogin zu diesem Argument, was getan <lacht> Also, wenn wir wissen, dass...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 Und ich, ich habe schon den Eindruck, dass sie sehr leiden. Also es tut mir richtig weh zu sehen, wie die ständig am Defizit herumeiern müssen. Und zu dem, was sie vielleicht noch gar nicht kennen, was sie können, gar nicht kommen. Sie können sie ja gar nicht entdecken, wo denn und wann. Die sind ständig, müssen sie nur ihr Hirn anstrengen. Und das ist nicht jedermanns Sache. Vor allem nicht unter den Bedingungen. Das Hirn funktioniert ja, braucht ja auch bestimmte Bedingungen, um gut zu funktionieren. Nämlich beide Gehirnheften zu verbinden. Das heißt, Kreativität und analytisches und synthetisches Denken zusammenzubringen. Und ich bin musisch, ich bin sehr musikalisch. Es wird mit den Kindern viel zu wenig in der Hinsicht getan. Und vor allem Bewegung. Ich erlebe, wie die Kinder wahnsinnig zugenommen haben. Ganz viele, einige haben auch total abgenommen, also es gestört sind. Es, es tut mir richtig weh, das zu sehen und irgendwas, ich weiß auch nicht genau, wie ich anfangen kann, aber das ist vielleicht eine Möglichkeit zu beginnen, irgendwo. Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt, also vielleicht gehen links, dass irgendwo ein Same hinfällt und Aufgeht. Mhm, mhm. Äh, ja, ich glaube, das ist ein wunderschönes Bild, nicht? weil ich denke mir immer, wenn Menschen einmal erlebt haben, wie es anders auch gehen kann und was möglich ist und was auch in ihnen selbst drinnen steckt, ja, dann mhm. vergessen sie das nie wieder und dann tragen sie das in irgendeiner Form und meistens auch in vielen Formen in die Welt hinaus. Ne? Ähm, ich möchte mich jetzt ein bisschen outen bei euch. Ähm, ich habe nämlich, das ist ewig lang schon her, aber ich habe, wie ich noch in die Schule gegangen bin und studiert habe, auch sehr, sehr viel Nachhilfe gegeben. Ja. Und das war irgendwie ganz eigenartig, weil ich bin an und für sich ein Mensch, ich mache Dinge gern sehr gründlich oder mache sie nur dann, wenn ich, ich weiß nicht, eine Ausbildung dazu gemacht habe und so weiter und so fort. Aber beim Nachhilfegeben, das war irgendwie mit ich glaube 14 oder so sonnenklar das mache ich einfach. Ja. Und ich habe total dieses Selbstvertrauen gehabt, dass weiß ich einfach, wie das geht und das funktioniert. Und mir ist das erst so im Nachhinein klar geworden, dass ich im Grunde genommen eigentlich damals schon äh, die, die Schüler und Schülerinnen auch gecoacht habe. Ja. Weil ich habe ihnen nie erzählt, wie es geht, sondern ich habe sie eigentlich mit Fragen immer hingeführt zu dem, dass sie es eh wissen oder selber draufkommen. Und dieser Wechsel, der da stattgefunden hat, ja, wie die, also so quasi so klein bei der Tür reingekommen. Ich weiß nichts, ich kann nichts, ich bin ganz dumm und es geht wahrscheinlich furchtbar aus, ja, hin zu dem, hey, das macht ja eigentlich Spaß und ich weiß eh was. Ich, ich bin ja gar nicht so schlecht und so. Ja. Das war so wunderschön damals schon für mich. Ne? Und ich habe dann so in, in in diesen großen Reflexionsschleifen, die man dann ja, wenn man ein paar Jahrzehnte schon einmal getankt hat, quasi auch machen kann, auch gemerkt, dass das, weil ich dann eben auch sehr lange als Coach gearbeitet habe, Coaching-Ausbildung gemacht habe und so, dass das für mich damals eigentlich schon so wie eine Vorstufe auch war. Und... Auch da, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das anders zu machen ja? oder es so zu machen, wie es eigentlich in der Schule vorgelebt wurde, nicht? also da steht jemand vorne, der alles weiß und so, ja? sondern eben dieses Eingehen auf die, auf die eine Person und was braucht die gerade und wie ist der Zugang dazu, das Verständnis dazu und so. Ja? Das habe ich extrem spannend auch gefunden. Nicht? Also da läuft ja bei mir ganz, ganz offene Türen ein. Ja? Freude auch. Dies, es muss Freude machen. Wir wissen, dass das Hirn die Freude braucht, damit es gelernt werden kann und behalten werden kann. Also ja. ich habe auch noch ein Beispiel. Ich, hab, ich war jahrelang liga und habe kaum einen Gradensatz schreiben können. Und dann war ich in der Alternativschule und habe drei Jahre beschlossen, so, es ist mir egal und ich schreibe das, was mir Spaß macht und habe begonnen auch Lieder zu schreiben. Und bin total in ein anderes Geschehen damit gekommen und dann ich meine, jetzige Deutschlehrerin, die ist einfach ein Traum. Also ich muss es jetzt ehrlich sagen, sie ist so toll und sie weiß genau, welche Texte wir halt können müssen. Und das macht sie mit uns durch und sagt uns ganz klar, was wir da machen müssen und was wir können müssen. Und macht aber auch mit uns einfach Alternativen dazu und macht es so verspielt. Und es ist wirklich so, dass du machst es auch einfach für sie. So und, und dadurch habe ich, also jetzt habe ich gar kein Problem mehr, ich habe null Rechtschreibfehler bei Texten. Und das ist einfach, also das ist so schön, einfach mit Menschen zu arbeiten, die halt wirklich das verstehen, als Coach da zu sein. Und genau das ist sie. Mhm. Und das ist ganz anders. Also zum ersten Mal mag ich Deutsch und denke mir, ich kann das weiter beibringen. Und ich habe letztes Jahr zum Beispiel zwei Geschwistern geholfen, die in der Volksschule zwar noch waren, aber die Prüfungen zu machen. Und die haben das Jahr aber nicht so viel gemacht und haben dann aber wirklich es locker geschafft beide. Und das war so ein schönes Erlebnis, wieder Leute da denen zu helfen und da, die einfach total noch verspielt mit dem ganzen Thema war und, waren und das auch einfach ganz anders wahrgenommen haben. Und dieses Verspielte mit den Themen, weil gewisse Dinge werde ich nie da brauchen. Wann schreibe ich eine Erörterung in meinem Leben. Es wäre viel wichtiger zu wissen, wie drücke ich mich aus? Wie drücke ich meine Argumente aus? Und wie komme ich zu meinen Argumenten? Wieso habe ich Meinungen darüber? Mhm. Und ich glaube... Genau das macht sie halt auch mit uns sehr viel und das finde ich halt wirklich toll, weil das, ich hatte das in Deutsch nie davor und ich habe mir die Wortarten, bis ich diese Deutschlehrerin habe, seit zwei Jahren, ich habe in der Volksschule jedes Jahr durchgemacht. Ich war, wusste sie bis vor zwei Jahren nicht. Ich wusste sie einfach nicht. Es hat mich nie interessiert und ich wusste nicht, wo ich lernen soll. Und jetzt kann ich sie, weiß ich sie genau, weil sie mir so beigebracht hat, dass ich auch mal war so, okay, ich mache es für sie auch und es war eine andere Motivation. Es kam einfach in, von innen die Motivation, anders. Und ich denke, man kann niemand, der in der Schule sitzt, so lange bespaßen, dass er irgendwann motiviert wird. Das wird er nicht. Entweder es kommt von selber oder mhm. es ist am ein Platz. Ja. Du hast jetzt auch was Interessantes gesagt, nämlich, dass du es auch für deine Lehrerin machst. Ja? Und das finde ich total spannend, weil ich meine, auf der einen Seite sollte man ja meinen, ja, man lernt in erster Linie eigentlich fürs eigene Leben. Ja? Und das, was du jetzt gesagt hast, zeigt ja aber auch diese Freude am gemeinsamen Tun. Ja? Und ich glaube, Sibylle, du hast das vorher schon erwähnt, dass es auch so auf die, auf die Beziehung ankommt. Ja? Und ich denke mir, das, was du, Lina, da gerade beschreibst, ist ja auch, da ist Beziehung da. Ja? Und wenn Beziehung da ist, dann, und man gemeinsam einfach etwas tut, das beiden Freude macht, ja? dann äh, ist das eine ganz, ganz andere Ebene. Ne? Und gerade kleine Kinder lieben ja ihre Lehrer, außer die sind ganz abscheulich, ja? aber sie lieben sie, ja, machen Zeichnungen, ich weiß nicht was, das ist ja so rührend und das kann man doch nicht missbrauchen irgendwie, ja, also indem man das Kind irgendwie unterdrückt. Ja, ähm. Auf jeden Fall ganz, ganz schöne Samen, die ihr da ausseht in der Welt und ich bin überzeugt davon, sie werden in ganz vielfältige Art und Weise aufgehen. Lina, du hast jetzt schon ein paar Mal die Alternativschule erwähnt, in der du warst und vielleicht für, für alle Leute, die damit nicht so vertraut sind, kannst du da ein bisschen was darüber erzählen, wie es dort zugegangen ist? Es war eigentlich keine Alternativschule, man muss sagen, es war ein alternatives Lernprojekt. Ich habe einmal im Jahr Extremistenprüfungen gemacht für drei Jahre lang und habe mich das Jahr über quasi auf diese Prüfung vorbereitet mit anderen Menschen in einer Gruppe. Und wir hatten jeden Tag, das ging jetzt urlang, war es aber nicht, bis 17 Uhr Schule, außer am Freitag hatten wir gar keine Schule. Und das war einfach, es war aber nicht schlimm, also vor allem im ersten Jahr bin ich mit meinem besten Freund, wir sind, der hat damals neben mir gewohnt und wir sind jeden Tag um sechs Uhr aufgestanden, waren laufen zusammen, da waren wir elf, zwölf Jahre alt und sind dann in die Schule gefahren und die hat erst um 9 Uhr begonnen, aber wir waren um, um halb acht dort und wollten schon beginnen zu lernen und haben unsere Projekte gemacht. Und das Spezielle war eben in den Gruppenarbeiten. Das war in den Gruppenarbeiten, also wir haben alles in Gruppen gearbeitet und haben immer Überblick über die Themen und dann genauer reingearbeitet, wenn es uns auch interessiert hat. Und wir haben, was die Sibylle auch schon erwähnt hat, Schaubildarbeit gemacht. Das werden die meisten nicht so kennen, das sind einfach, es ist ganz leicht zu erklären. In der Gruppe, du erarbeitest dir ein Thema und überlegst dir eine Geschichte zu dem Thema. Und diese Geschichte baust du dann so auf, dass du das auf ein Plakat zeichnest, ein Flipchart-Plakat, und du präsentierst es. Und die Idee ist dann, dass quasi die nächste Gruppe diese Präsentation überarbeitet. Das ist nicht wirklich oft passiert, aber wir haben halt immer selbst erarbeitet. Es war eben auch der Anfang, es waren die ersten drei Jahre, wo ich dort war. Das wurde erst gegründet. Ähm... Ich denke, es ist vor allem, wir haben auch selber gekocht, selbst geputzt. Ich habe mit elf Jahren eine Gruppe mit keine Ahnung, drei, vier Leuten geleitet und wir haben für 50 Leute gekocht am Vormittag und haben zusätzlich gelernt. Und das hat super funktioniert, gar kein Problem. Und die, da waren viel, also da war sogar einer dabei, der beide, war noch in der Kindergruppe. Also es war wirklich total generationenübergreifend und das hat super funktioniert. Und natürlich ist das nicht für jeden was, weil du dich sehr selbst organisieren musst, aber ich denke einfach, dass es für viele zum entwickeln wahnsinnig tolles ich glaube halt auch dass man von klein auf etwas anderes gewöhnt sein muss weil es sehr schwierig ist wenn man eine normale schule besucht hat sich überhaupt vorstellen zu können wie es anders geht und das überhaupt zu verstehen dass es natürlich wie du schon gesagt hast wir lernen es für uns selber aber kein kind oder die ausnahmen wirklich von den ausnahmen sitzt in der schule um es für sich selbst zu lernen maximal ab der oberstufe unterstufe und volksschule kann man das vergessen Daran denken sie nicht. Vielleicht noch erste Volksschule, wo sie sich denken: Oh, cool, ich will das lernen. Aber das ist nicht so. Man, man kann sich einreden, man macht es für sich selber. Es ist nicht so. Man hat eine Schulpflicht zu erfüllen und man macht es, weil es jeder macht. Und es ist aber nicht so, dass es, also es ist im seltenen Fall, dass man da drauf kommt: Okay, ich mache es für mich selber. Und das war in dieser Punkt in der Alternativschule, dass sie zum ersten Mal gesagt haben: so, Ihr müsst das nicht machen. Es ist eure Entscheidung. Ihr macht es für euch selber. Ja, ihr habt diese Prüfung, aber was ihr daraus macht, ist eure Geschichte. Und ja, so ist es einfach auch abgelaufen. Und zum Beispiel, eben als Beispiel, jetzt vielleicht um Schaubilder ein bisschen zu verstehen: ähm, Wir haben über Gleichungen haben wir zum Beispiel uns überlegt, naja, man könnte auch eine Waage machen, um zu verstehen, eine Gleichung hat beide Seiten gleich. Das heißt, wir haben Zahlen gezeichnet, dann sind die urschönen Bilder entstanden und eben eine Waage, wo man, das eine war ein Eislaufplatz, da dürfen Sie sich runterrutschen, das andere war ein, Bass, ein Swimmingpool, da dürfen Sie sich rausfliegen und wie man das vielleicht auch schon mitbekommen hat,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 Es war, glaube ich, vier waren positiv aus der Klasse oder so, es also, war wirklich eine Katastrophe der Test. Aber es ist halt, ich glaube, dass es eben auch ganz viel darum geht. Dieses, ich habe es ja nur für den Test gelernt und dann bin ich panisch, weil vielleicht fällt mir was nicht ein. Aber in Wirklichkeit, wenn ich ein Grundwissen dazu habe, dann habe ich eine Fest, also bin ich ja gefestigt in dem Ganzen und habe diese Paniksachen gar nicht mehr, weil ich ja weiß, ich kann immer darauf zurückgreifen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 da kann man dann daraus arbeiten. So wie du das beschreibst, ja, der Überblick und so weiter. Ich denke mal, das zeigt ja auch alles. Äh, wenn man es wirklich verstanden hat, wenn diese Aha-Momente da waren, ne, dann gibt es immer was, auf dem man aufbauen kann. Ne? Und, äh, und also für mich hat da jetzt auch sehr viel Vertrauen gesprochen aus dem, was du, was du gesagt hast. Ja? Also dass diese Art zu lernen, dieses wirkliche Verstehen, sich wirklich darauf einlassen, eigene Bilder entstehen lassen, für dich ist es der Lärm, für andere wäre das nicht, aber auch herausfinden, was ist es für mich. Ne? dass das dann wirklich so eine solide Grundlage schafft, ne, auf der man wirklich da noch gut stehen kann. Ne, und wenn das eine gerade nicht da ist, also so wie ein Baum, der sich verzweigt, ist mir jetzt eingefallen, wenn ich gerade bei dem einen Ast nicht hochklettern kann, gibt es einen anderen und dann geht es schon wieder, ne, Also wenn ich einen Blackout habe oder so. Mhm. Ähm, Lina, jetzt hast du ja vorher so viel interessante Dinge erzählt. Ich glaube, ich jetzt noch in jedem Future Talk gesagt habe, ich wiederhole mich da, aber es ist für mich irgendwie absolut faszinierend. Ihr jungen Leute, wie viele Stunden hat euer Tag, bitte? Ja. Also, äh, ich meine, die, die Hack ist ja auch, äh, wie soll ich sagen, du kannst ja jetzt nicht aussuchen, wie viele Stunden du dort bist. Ja? Das ist ja auch... Ja. Ja. Okay, dann hast du gesagt, 15 Stunden arbeitest du, glaube ich. Ja? Ja. Äh, dann äh, studierst du. Ja? Also, Studium habe ich jetzt, aber das muss ich dazu sagen, das habe ich jetzt für ein ja, habe ich beschlossen, das nicht zu machen oder auf jeden Fall mal ein Semester, weil ich jetzt mit Führerschein begonnen habe. <lacht> <lacht> und, <Hilfe. lacht> und ich auch nächstes Mal ja mir einen Teil unserer Wohnung herrichten möchte und auch quasi in einen separaten Teil ziehen möchte und dadurch, also quasi mein eigenes dann so in etwa haben würde und dadurch mir auch gesagt habe, okay, ich nehme mehr Zeit dafür. Es ist zwar die gleiche Wohnung, aber trotzdem kann ich die Miete selber zahlen und mal Selbstverantwortung mehr übernehmen, was mir sehr wichtig ist. Ich will ja nicht weg von meiner Familie, ich liebe meine Familie. Jetzt bei der Aufzählung habe ich das Aha-Lernen gar nicht erwähnt, was ja auch nicht zu so wenig ist, weil du ja nicht nur das Unternehmen aufbaust, sondern ja auch selbst unterrichtest und, und, und begleitest und so. So, wie ich dich jetzt einschätze, ja, also bist du ja jetzt auch nicht die, die, wie soll ich sagen, sonst keine Interessen oder Hobbys hat oder Freunde hat oder sonst was? Also, äh also ich mache sehr viel Sport, ich trainiere jeden Tag eine Stunde. Ich habe jetzt leider eine Verletzung, aber ich habe davor 13 Stunden die Woche trainiert, Fußball. Also ich habe wirklich sehr viel Fußball <lacht> gespielt. <gemacht. Lera. lacht> unheimlich oder ja, ich bin eine Ausnahme also ja. meine Freunde sind nicht so und ich habe sehr viele Freunde aber ich habe auch ich muss dazu sagen es funktioniert doch nur so gut weil ich wirklich so gute Freunde habe die dann so Sachen machen wie mich von der Arbeit abholen mit mir essen gehen und nach Hause bringen oder so um mich zu sehen also ich habe wirklich super tolle Freunde. Und alle Freunde, die sind total begeistert auch von dem Projekt und helfen mir dann beim Arbeiten, beim Herrichten der Materialien. Also so sehe ich meine Freunde auch wirklich viel. Okay, das heißt, tut es da quasi so doppelt Doppel wow. Doppelte Buchhaltung. <lacht> Zwei Dinge miteinander verbinden, okay. Also die, die doppelte Buchhaltung im Sozialleben, die euch jetzt schon als Zeitersparnis quasi verstanden. Aber bitte erzähl uns doch noch ein bisschen mehr darüber, wie geht sich das alles aus, weil das geht sich ja nicht einmal rechterisch aus. <lacht> also, die 15 Stunden kann ich mir jede Woche neu einteilen. Also mein Chef hat da überhaupt keine Probleme, wenn ich ihm das einfach schreibe. Also ich schreibe es ihm jede Woche. Und dann geht sich das gut aus. Und zum Beispiel, ich muss halt heute schon ehrlich sein, ich arbeite halt fast immer, also immer wieder momentan. Jetzt habe ich mir ein paar Wochen mehr Zeit genommen für mich, jetzt habe ich halt keine Schule. Sonst bin ich es halt gewöhnt, bis um zwölf in der Nacht auch immer wieder einfach zu sitzen. Und dann um halb sieben aufzustehen. Das ist einfach, bin ich einfach auch gewöhnt. Und ähm, das Fitnessstudio, in das ich gehe, ist direkt neben meiner Arbeit. Das heißt, oft gehe ich vor der Arbeit, gehe dort duschen und gehe direkt weiter in die Arbeit. Jetzt zum Beispiel während der Zeit habe ich in den Ferien, habe ich dann war ich um sieben im Fitnessstudio bis oder um halb sieben bis acht und dann war ich halt in der Arbeit. Und ich meine, dadurch, dass das Fit-In mehrere Standorte hat, kann ich egal wohin gehen. Auch neben der Schule gibt es eins und so. Und dann eben ein paar Freunde, die holen mich dann von der Arbeit ab oder geben mir Essen. Und dann Aha lernen, zum Beispiel Donnerstags arbeite ich nie. Und dann zum Beispiel Donnerstag ist oft eben Aha lernen Zeit oder. So was halt und eben, ich habe am, am Abend dann auch immer wieder Zeit, also ich kann sehr, ich bin sehr produktiv, so um zehn am Abend noch, so für zwei Stunden oder ist auch in der Früh, oft bin ich zum Mittag, brauche ich meine Zeit, wo ich dann halt auch von der Schule in die Arbeit fahre oder so und das ist oft die Zeit, wo ich eh nichts tun kann, was dann gut ist, da habe ich meine Mittagspause oder so und das ist halt auch die Fahrt und ich schaue, dass ich sehr viel von den Sachen, die ich Fahrt hätte, auch gehe weil ich irgendwie da und wieder so in meine Entspannung komme. Und ja, also irgendwie geht sich das eh immer aus. Also ich habe halt auch, ich plane auch wirklich viel. Also ich muss auch ehrlich sein, also Sonntag eine Stunde nehme ich mir wirklich Zeit, um die komplette Woche durchzuplanen und mir genau zu planen, wann ich kann und schreibe auch meinen Freunden schon die Zeiten, wann ich kann. Also das ist wirklich wichtig, weil sonst geht das halt nicht. Ich habe diese Motivation, das einfach zu erreichen. Und ich weiß auch nicht genau, woher diese Motivation kommt, meine Träume so zu verwirklichen. Ich meine, ich bin sehr, also das ist jetzt sehr sozial, quasi auch AHA-Lernen, aber sonst auch sehr wirtschaftlich bezogen und habe vor, auch weitere Unternehmen in Zukunft zu gründen. Also jetzt nicht nur AHA-Lernen und was auch immer. <lacht> und meine Eltern sind zum Beispiel Sozialarbeiter. Also meine Mutter, mein Vater ist Sozialarbeiter, meine Mutter ist Therapeutin. Und... Es ist halt, ich, ich weiß nicht, mir ist es so wichtig, das alles selbst aufzubauen und wir haben halt, also sie haben vor allem jahrelang jetzt das ganze Geld natürlich in die Privatschulen, Alternativschulen gesteckt, weil mein Bruder ist auch in der Alternativschule und mir war das immer so wichtig, mir alles selbst zu finanzieren und einfach da auch Geld selbst zu verdienen und Verantwortung zu übernehmen. Also ich kann mich erinnern, mit sechs Jahren habe ich mit meiner Mutter zum ersten Mal, hatten wir irgendeinen Streit und ich habe gesagt, ich ziehe mir zwölf aus und hat das irgendwie so überzeugend gesagt, dass sie war okay. Und, und das ist dann, ich weiß nicht, das war immer mein Wunsch auszuziehen sobald wie möglich und jetzt halt mit der, in der gleichen Wohnung ist es halt super mit meinem Teil dann, weil ich halt meinen Bruder auch nebenan direkt habe und mir meinen Bruder halt wirklich wichtig. Du sagst, hast du auch manchmal Durchhänger? Oder erlebst du manche Dinge auch mal als, als, ich weiß nicht, herausfordernd oder reibend oder so? Ja ja. also ähm, bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich meine Tage habe, <lacht> dann ähm, ist das ganz klar für mich, dass ich doch sage, ja voll okay, da mache ich halt auch drei Tage keinen Sport und dann sage ich auch, okay, ich nehme einen Tag nur im Bett oder so. Oder ich habe mir jetzt auch ganz klar vorgenommen, weil die, die Wochen werden jetzt auch ein bisschen stressig werden, weil ich noch recht viel zu tun habe dass ich dann sage, okay, den, den Tag vor der Stelle, so den letzten Ferientag, habe ich mir auch gesagt, okay, da lieg ich nur im Bett und ich finde das halt auch sehr wichtig, dass ich eben die Zeit so auch verbringe, weil nur was tun ist auch nicht gut, also das weiß ich auch und es ist auch wichtig, eben Zeit für mich zu haben und ich merke es dann auch, wenn es mir zu viel wird, merke ich es eh sofort und das Einzige, was halt ist, ich glaube, ich habe, das verwundert jetzt vielleicht alle, aber ich hatte die meisten Fehlstunden aus der ganzen Klasse, weil ich bin so ein Mensch, ich werde eigentlich nie wirklich krank, ich merke sofort, wenn es mir ein bisschen zu viel wird, dann nehme ich mir einen Tag frei und liege einfach einen Tag im Bett und mache gar nichts und entspanne mich. Und dann geht es wieder. Und dann weiß ich, das war genau der richtige Tag. Und das heißt für mich, ich gehe nicht in die Schule, nicht in die Arbeit, ich nehme mir einen Tag frei. Und das passiert vielleicht alle drei Monate mal, aber dafür werde ich nicht krank und schaue halt wirklich auf mich. Und mein Lehrer hat schon gesagt, ich weiß schon, dass du am öftesten krank bist. Aber bevor ich dann zwei Wochen zu Hause lege, ist es für mich angenehm, einfach einen Tag zu Hause zu bleiben. Und ich liege ja dann wirklich im Bett und sage, so, und jetzt gönne ich mir das und bin einen Tag im Bett. Für mich ist es dann total die Entspannung, endlich was tun zu können in der Arbeit. Also, ich gehe da wirklich voll auf. Und ich gestehe es mir auch immer mehr ein, dass das halt meine, also, dass das mich so erfüllt, weil ich weiß, ich bin einfach so ein Arbeitstier und ich werde immer total viel arbeiten. Achtsamkeitsexpertin fragen. <lacht> wie ist deine Einschätzung über, über Linas Selbstfürsorge? Also ich bin immer wieder beeindruckt, wie sehr sie verbunden ist mit sich und wo sie einfach merkt, jetzt spüre ich, jetzt ist, weil manchmal bin ich ein bisschen besorgt, gebe ich zu. Denke uh, ich, explodiert sie nicht oder so. Und erlebt dann immer wieder, wie sie einfach dann plötzlich sagt, äh, nein, das, das habe ich nicht gemacht, weil das wäre mir zu viel geworden wo es auch stark um Beziehung geht, wo sie wirklich, ich merke, sie spürt sich einfach und das berührt mich sehr, weil sie ja noch, du bist noch so jung <lacht> und das ist ja nicht so selbstverständlich, ja? bei Erwachsenen schon eh auch nicht und was ich sage auch immer wieder, du ist ganz wurscht und wenn es jetzt nicht ist, irgendwann machen wir es, wir haben keinen Stress, keinen Druck, schön langsam, es, muss, es soll immer Freude sein und kein Stress. Ja, Sonst ja. sind wir am Thema, Thema verfehlt, weil uns geht es ja darum, das zu vermitteln, dass es Freude machen kann, dass es Interesse weckt, dass man dann freiwillig mehr macht, so wie die Lina, die ist einfach interessiert an den Dingen. Ja? Ich habe manchmal den Eindruck, dass es wirklich eine neue Generation ist. Es ist unglaublich, was viele junge Leute jetzt einfach, wie weit sie schon sind, Ja, wie, wie, wie entwickelt, wie reif, wie, ja, das brauchen wir, glaube ich, die Welt braucht das dringend. Ja, oh ja, und es ist was, was mich immer wieder unglaublich beeindruckt. Ja. Äh, auch diese, diese Energie, ja. äh, also dieses Wahrnehmen der eigenen Freude und wie viel Energie da entsteht, weil man das macht und so. Wie ja. da plötzlich... Zeitreserven sich auftun und so unglaublich viel möglich ist. Ne? Und äh, was ich auch noch äh, rückmelden wollte, mich hat das sehr beeindruckt, Lina, wie du jetzt gesagt hast, dass du dir, äh, wenn, du, wenn du merkst, es wird zu viel oder so, auch deinen ganzen Tag einfach frei nimmst Das finde ich wirklich toll. Ne? Ach so. äh, weil ja. Ich kenne das eher so, dass man dann sich da und dort ein paar Minuten irgendwie abknapst und es ist dann zu wenig einfach und, und du spürst das offenbar so ganz, ganz klar, so okay, ein Tag Ruhe, ein Tag im Bett liegen, ja, ohne das irgendwie zu bewerten oder so, sondern so, das ist genau das, was ich jetzt brauche und das scheint ja auch bestens zu, zu funktionieren. Möchte ich euch so zum Abschluss bitten, was wäre denn so etwas... Was ihr gerne vor allem auch jungen Menschen weitergeben möchtet? Das, was ich mir wünsche und was meine Träume sind, ist nicht unrealistisch, sondern ich kann es einfach machen und ich muss und ich kann einfach jetzt loslegen, weil ich habe einfach auch mit Erwachsenen geredet, immer wieder, die sagen: Boah, und ich hätte das so gern gemacht, ich hätte das so gern gemacht, die vielleicht gerade 50 sind und ich mir immer denke: Dann mach's doch, was, was hindert dich daran? Natürlich bei den meisten die, Ener Me die Energie, aber das ist dann vielleicht auch. Vielleicht habe ich auch einen Job, der mich halt nicht so glücklich macht. Und genau, und ich bin halt, ich habe dann das Buch von John Strilecki gelesen. Also, ich weiß nicht, ob das, irgendwer kennt. das sind kennt. Da gibt es ein paar Bücher von ihm, wo ich The, the, big, the big Five for Life gelesen habe. Das sind so die, die fünf Dinge, die dein Leben so erfüllen. Und, oder ja, fünf Dinge, die du wirklich tun möchtest. Und da habe da ein paar Bücher von ihm gelesen und da ist mir zum ersten Mal so klar geworden, das, was ich mir wünsche, ist nicht verrückt, sondern ich kann es tun. Und ich kann jetzt beginnen, eben mein Unternehmen zu gründen. Ich kann jetzt Leute da unterstützen. Und ich glaube, für mich ist es wirklich so, mein größter Traum ist es halt irgendwie, ähm, Menschen dabei zu, also vor allem für Menschen auch Orte zu schaffen, an denen sie sich entfalten können, an denen sie so Dinge erleben können, wie ich sie eben oft erlebe, wo ich so begeistert bin. Und ich glaube, dass es, auch eben okay ist, wenn man sagt, okay, ich bin nicht super motiviert, aber es gibt eine Sache, die mich super begeistert. Und man muss nicht immer perfekt sein, sondern man darf sich eben auch zugestehen, okay, es gibt Zeiten, in denen ich einfach nicht kann. Und das ist voll okay. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob du vielleicht auch einen Tipp hast, wie Menschen herausfinden können, was sie begeistert. Dadurch, du gesagt dass viele haben das noch nicht gefunden und so. Ich habe meinen besten Freund, der einfach für sehr wenig, teils motiviert ist oder teils für gar nichts. Ähm, viel geredet auch drüber, weil ich eben so motiviert bin und immer so. so für, ähm, Viele sagen mir, hätte ich nur ein Prozent einer Motivation, wäre ich schon super motiviert. Und ähm, ich glaube, oft muss man sich doch einfach lernen, einzugestehen. Weil manchmal sind das Hobbys, die man sich nicht eingestehen möchte, weil sie vielleicht nicht das, das Hobby sind, wo man sich denkt, man kann das meiste Geld damit verdienen oder ich weiß nicht, das wird von anderen gut angesehen. Manchmal ähm, sind das irgendwelche Hobbys, trotzdem glaube ich, kann man wirklich wirklich mit allem, was man wirklich möchte, das zum Beruf machen. Und sei es ein Teilberuf oder sei es, wenn du ein Hobby hast, das dir wirklich Spaß macht, kannst du schauen, was macht dir genau daran Spaß? Und ich glaube eben, dass mit allem, wo du wirklich gut bist, kannst du auch Geld verdienen damit. Und das, was dir auch Spaß macht und es geht nicht immer nur um Geld, weil wenn du das Grund... Geld hast, was du brauchst, um zu überleben und zusätzlich was tun kannst, was dir Spaß macht, dann ergibt dein Leben so viel mehr Sinn, als wenn du in einer großen Villa wohnst. Zu lernen, sich selber wahrzunehmen, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und wenn ich das lerne, meine Empfindungen wahrzunehmen, meinen Körper wahrzunehmen, dann merke ich auch eher, was mein, sozusagen, was mein Herz braucht oder was ich brauche, was mir gut tut. Und sich danach zu orientieren. Und Selbstvertrauen zu entwickeln und was ja leider in der Schule oft überhaupt nicht passiert oder überhaupt im Leben, ähm, wird das eher unter, unterdrückt und das ist ein Jammer, denn, denn wir wissen ja überhaupt nicht, was wir in der Zukunft brauchen. Vor, vor 50 Jahren habe ich gewusst, was man in 20 Jahren brauchen wird. Das wissen wir jetzt gar nicht außer Selbstbewusstsein und Kreativität, Kooperation, Kommunikation, kritisches Denken. So, das sind wieder die vier Ks. Ich glaube, wir müssen sehr viel weiterdenken und vor allem in größeren Zusammenhängen. Einerseits, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben, wobei es jetzt nicht um Egoismus auf Kosten von anderen geht. Einerseits ich und wie, also das ist jetzt meine Philosophie ein bisschen, wie kann ich mit dem, was ich gut kann, dem größeren Ganzen dienen? Denn es geht in Wirklichkeit jetzt ganz intensiv ums größere Ganze. Ja? Und wenn wir an Klima denken, ist es jeder einzelne Bereich, indem wir was dafür tun können und das ist dringend lebensnotwendig. Und ja, ich möchte irgendwie die Kinder stärken, stärken, im Ausprobieren, im Fehler machen, im, im, ja, allem, was da ist, anzunehmen auch. ja Auch die Depression, die dazwischen wahrscheinlich auftaucht, wie bei uns allen Menschen, wo man denkt, um oh Gottes Willen, was soll das werden? Ist auch okay. Und dabei jemanden zu haben, der einen dabei begleitet vielleicht und das würde ich so schön finden, wenn ich mehrere aus meiner Generation finde, die bereit sind, ein bisschen Zeit zu schenken. Das ist jetzt neben dem Aha-Dings, das nennt sich One Hour Present, die bereit sind, eine Stunde präsent zu sein mit den Kindern und ein Geschenk, sozusagen das Zeitgeschenk zu geben und vielleicht an Brennpunktschulen zu kommen. Weil ich erlebe, ich habe schon ein Sozialprojekt, wo ich erlebe, welche Freude die Leseparten, das sind halt dort Leseparten, sonst will ich eher Mentoren, welche Freude das den Kindern macht, die freuen sich an den Haxen aus, wenn der, die Person kommt einmal in der Woche und welche große Freude, die zumeist Herren sind das, witzigerweise, weniger Damen als Herren, haben, da mit den Kindern zu sitzen und mit denen zu reden. Es ist, gehört nicht wieder zu. Eine Stunde in der Woche und wenn, wenn man gerade verreist ist, weil man ja auch wohlverdienten Ruhestand hat, dann ist man halt weg. Sagt man das der Lehrerin und kommt man halt nicht. Kein Problem. Das ist mir ganz wichtig. auch. Das war ein ganz, ganz wunderschönes Gespräch. Ich könnte noch Stunden mich mit euch unterhalten. Ich bin ganz begeistert von den Saaten, die ihr da ausseht und die sicher ganz, ganz wunderschön an vielen Orten aufgehen werden. Und ich wünsche euch ganz viel Freude und Erfolg mit eurem Aha-Lernen und euren diversen, sonstigen, unzähligen Projekten. <lacht> und ich glaube, wir werden uns noch öfter über den Weg laufen. Danke auf jeden Fall für eure Zeit und die Erkenntnisse, die ihr teilt. This Future Talk was powered by die Mutmacher.